Hallo, herzlich willkommen zurück zu Zuckerpopo. Ja, wir spielen heute wieder Meistery Dungeon, wie ihr seht, war also noch Ewigkeiten für mich. Folge für euch kommt natürlich erst sehr viel nachher. Ja. Ah, wo haben hier 6 Stück. Da muss ich ja fast schon die machen. Aber eigentlich würde ich ja gerne einfach durchgehen, dass ich alles kriege. Ist egal, wir machen mal die sechs Missionen hier, ab in den Frostwald. auf jeden Fall mich mit, egal was passiert. Dann muss ich gucken, Schnepke. Muss ich Schnepke leveln? Nein! Wieso so Schnepke dabei. Nach Level sortiert. Nein. Dann sortieren wir nach Level. Okay, also Quapsen kann auf jeden Fall mit. muss ja zwei Quapsel noch hochziehen. Ich habe das gerade im Stream ein bisschen geguckt. Also weiß ich eigentlich ziemlich genau, wie das aussieht jetzt wieder. Dann sieht das halt so aus momentan. Ich mach von denen mit. Da kann ich was für uns. Ah, jetzt hab ich's verkackt, natürlich. Logisch, weil, wieso? Das noch mitkommen. Und wie immer ein E-Orb. Nehmen wir drei Teambeleber-Orb mit. Ah ja, hier ist das Entwicklungsgeode. Müssen wir mal gucken, wo ich die nochmal habe Nehmen wir eine zweite Einladung mit, sicherheitshalber. Und jetzt kann ich Adi equipen. Und wir gehen los. Ich sollte vielleicht noch ändern, dass ich Mystery Dungeon spiele. Ich glaube... Ja... Ich spiele Pokémon dann okay. Go for it. Radiant Adventure Squad, kenne ich gar nicht. Jetzt to Infinity, Explore of Darkness, Time. To Red, keep going, Wildfire Adventure Squad, ich weiß nicht was das ist. Ja Pokémon Mystery Dungeon, die Axe ist nicht drin. Nicht. Gut, dann nehme ich ja. Blue, Blue Red Rest. <lacht> Wenn es sonst nichts hat. Screenshot gemacht, ja. Wenn ein Controller fast runterfällt. Das war das Quick-Laufen. Oh nein, das wird Schaden gemacht. Ja, komm mal mit. So, der geht ja auf Erkunden. Kann jeder das Sammeln der Items haben? Ja, okay. Viel zu gut die Attacke. Ja. Einer von sechs erledigt. weiß, wird vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. So, wir wollen noch die letzten zwei Items. Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass wir auf den. dass wir die Einladung mal brauchen, aber irgendwie nicht. Ich glaube, die sind echt selten. Double Hit. Brillant. Hacken. Oh, das war jetzt easy. Ich sollte vielleicht nicht unbedingt nur noch alles mit auto machen, weil... Äh, weil gewalt nicht dabei ist. Haben wir ja genug Zeit. Ich möchte. Nicht. Ich gibt da nicht so viel EP, weil ich komplett überlevelt bin. <lacht> nice. Ja, ich ja nicht mal die Meldung, wie viel Epis es gibt. Das merke ich gerade. Ah doch hier, 45. Ich hab mal wieder an Bottom im Chat. Voll toll. Ja. Jetzt muss ich gucken, mein Magen ist auf 19. Okay. Ein Goldband? Es war ein Ditto. Okay, jetzt habe ich das gecheckt. muss ich halt auch noch haben, ne? Okay, da sehen wir ein Pandir. 18 und 12. Nice. Hat beide gekillt oder nur einen? Nur einen. Ja, die machen wir ein bisschen was. Okay, rechte Hand ist cool. Die Bosse geben halt extrem viel EP. Aber ich bin eigentlich dumm, ich kann ja spielen was ich will, die kriegen ja gemeinsame EP. Ah, ich habe Mystery Dungeons zu lange nicht mehr gespielt Man hat auch ekelige Bußen, wenn man das richtig macht. Ich habe noch Tränke, die ich nicht wollte. Man mal noch boosten, easy. machen kann immer mehr RP brauchen. Ja, wir müssen in die nächste Ebene. Ja, und hier muss ich jetzt Nidorino hinten hinbringen, endlich. Ich nehme einen Apel. Hust. Wenn mein Knochenmarang schon leer ist. Ich frage mich, wieso. Ich weiß einfach, die beste Attacke ist. schon sind alle glücklich. Das ist eine Linkbox, oder? Wenn ich es richtig habe. Ja, genau, liebe. War mir nicht mehr sicher, wie die genau aussehen. Yeah! Oh, Fußstampfer, nice. Aber dafür müsste ich halt Knochenmerang weggeben wegen Typenvarietät. Nicht doof. Ich hab wirklich beide gebleibt. Ich war mir gerade unsicher, ob ich den Hintern auch erwischt habe. Da ist der andere Verrecken weiter unten. Und so ein Random Horn you kommt einfach mal auf Ebene 10. das... Ist, ja, okay. Kann man so akzeptieren? Ich sag nicht, man muss, aber man kann. Wir müssen jetzt noch auf Ebene 12 Als ob der Boss einfach pennt nope. Fuck Okay. Nein. Ich bin was von der Arsch. Jawohl. Alter. Er hat die po Potenzial hier. Und ich krieg nicht mal ein Pandia. Genug. <lacht> so, letzte Ebene Okay Wir noch drei Belebersamen. Nice. Ich hoffe, der kopiert nicht. Nein, er kopiert nicht. Komm yes, geil, okay, das war super. Jetzt muss ich gucken. Azuril kann mitkommen. Habe ich noch nicht. Das heißt, Azuril kommt auf jeden Fall ins Team. Ich notiere mir das kurz. Wo haben wir es? Azuril. Und ich keinen Spitznamen. Stolrak. Ich habe ein Stollrack. Und wie hieß die Weiterentwicklung von... Lunion und Stolrak haben ja noch eine Endentwicklung. Stolos, glaube ich. Das ist ein Pokémon, das ich nie gebraucht habe. Deswegen kenne ich es, glaube ich, gar nicht richtig. Das ist eine Megaentwicklung, wenn ich es richtig habe. Genau. Und Stolos müsste ja eigentlich in Pokémon Mystery Dungeon in diesem hier vorkommen. Deswegen würde ich den jetzt mal ins Team nehmen. Dafür habe ich bei Stolrak ein X2 und... das Selbst vermerken. Nein. Ein Ditto, ja. Bitte. Wie geil. Ditto freut mich wirklich gerade ein bisschen sehr. Ja, okay, es gibt ganz viele Belohnungen. Ja. <lacht> Wir kommen zu null voran jetzt. <lacht> nice. brauche ich nicht mehr gerade Stream-Expo. Ja, wenn es nicht steht, war es eine Foreshadowing, das was ist, ne? Okay, ja, das war richtig. Nimm hm. dir mal an. nur auf spezielle Belohnungen hat und alles unter 10, äh, alles unter c nehme ich gar nicht mehr an. Ja, hier kann ich halt Kleinstein bekommen. Brauche ich das überhaupt noch? Ja, ich habe nicht mal einen Kleinstein, geschweige denn einen Georock. oder einen Watts. Das gibt Geld, deswegen wollte ich das. Die ist halt da, weil ich eh schon dahin muss. Das weiß ich nicht, wieso ich die angenommen habe. Egal, ich lasse die mal drin. Hier ja, der Himmelsturm hat voll gute Missionen, aber ich will nicht in den Himmelsturm. Himmelsturm ist gerade so. Ja, da oben steht ein Mega-Rayquaser, dass ich dich bekämpfen will, weil es gut ist finde ich jetzt doof ein bisschen. Okay, also. müssen in die Stadt. Ne, warte mal. So, ich müll mal ein bisschen aus. Ich habe, Nee, warte mal, ich, ich schmeiße mal alles in die Bank, ne? Dann mache ich zwischen den Folgen. Habe ich das denn immer sortiert. Ich jetzt schneide es einfach. Also, ich brauche keine kleinen Kiesen. Das ist okay. Nein. Nein. Nein. Nein. Ja, ist auch okay, aber nee. Darf alles weg. Dann Äpfel. Brauche ich nicht. Also nicht solche Äpfel. Brauche aber auch keine 14 Top ether Passiv und Amarina brauche ich gar nicht. Citro brauche ich wegen KP. Samen brauche ich gar nicht. Grimmsamen. Wäre für Bosskämpfe ganz okay eigentlich. Ja, Grimmsamen behalte ich glaube ich für den Bosskampf. Das, ist eine gute Idee. das ist eine Megaform. Das ist ganz gut. Erkenntnis haben geben halt Megaformen oder spezielle Moves frei. Knuselow-V will ich nicht. Darmzweig ist kacke. Linkboxen brauche ich nicht. Da müsste ich gucken wer die kann, ne? Aber Plus war kompatibel. Ah, die kann? What? Lol, okay. Mein Knocker kann machen, klar. Alright. Wieso denn nicht? War ich jetzt bei Katapult? Kann auch sein. Ja, ich war bei Katapult. Die Altaria kann... Ach, ein Das ist schon cool. Einfach mal kurz, dann lege ich aber meinen Katapult nochmal weg für andere Pokémon und verkaufe was ich habe jetzt. Und so gehen wir auf über 5k wieder. Können kaufen, was hast du denn da? Nix Gescheites. Okay, eigentlich das die Teleports zusammen ganz lustig. die wäre gut für äh, Biber, ne? War mir klar, dass ich Steinkanzen Alright. Was sind wir denn überhaupt? Schmeiß mal alles rein. Ich hole mal kurz, was ich noch brauche, überhaupt. Top Ether, nice. Okay, noch 6 mal 9000, also 54k brauche ich. Gut zu wissen. Gucken wir mal kurz, wo wir hingehen von der Mission her. Die verlassene Insel. Hat am meisten Missionen offen, so wie es aussieht. Oder halt die Wüstenregion. Hier, wir gehen auf die verlassene Insel. Ja, NidoKing begleitet uns einfach mal easy. Also, ich nehme mit Gvaldro. Das ist mein Standardteam zusammen. Wo ist Absol? Weil ich absolut nicht weiß, was ich erwartet. Also baue ich es so auf. Wir brauchen Items. Die zwei kommen mit. Davon nehme ich jeweils mit. Jeweils drei. Dann ein auf und zwei team auf. Und da muss ich Items geben. Ich kann ich keine Berichte angucken? Ich weiß nicht mehr, ob. Gewaldo glaube ich, physisch. Egal, wir gehen mal. War Pech, sonst. Nice, super. Ich könnte den nochmal Team Member wechseln. Ging das nochmal? Weiß ich nicht. Ja, du kannst nur mitkommen, bis ich dich nicht brauche, weil ich hab das schon. Wenn ich halt sonst halt nichts krieg und das bis zum Ende dabei ist, gibt halt Cash. Dasselbe halt mit äh, Hauptsinn. Die Map sieht cool aus. Ich sehe gerade, das ist gerade eine Map, wo ich mal nicht alles voraussehe. Fällt mir halt jetzt erst auf. Gefällt mir. Ja, kommt mit. Ist okay. Ich weiß, ich wollte, wo war das noch mal? Sieben, acht, neun, Also. Plus war's, guck mal. Habe ich mir noch gedacht. Feuersturm. Ja klar will Pipi nicht mitkommen. Alle wollen auspicken. Kann sein, dass er jetzt alle Räume aufdeckt wegen den Items, das wäre ganz lustig. Komm zu mir, aber Die wollen nicht mehr, habe ich nicht die Fähigkeit, dass wenn ich mehr Freunde habe, dass ich mir anschließen wollen, genau Harmonie hier. gar nicht meine Mission. Stimmt. Da war ja was. Man fuck so. Ja, ich nehme alles mit, was ich kann. Ne, machen wir nicht. Das ist ein Taubsen. Voll ich weiß, aber... Ich ja. brauche meinen nicht, aber naja. Ist halt da. Ja. Ja. Mettbo haben. Mann, hüpft noch ein bisschen Pisser. Ich zu großes Team. Alter, also den muss ich wieder Das ist meine Mission. Ich glaube eh voll mit Team-Membern. Also kann ich nachher auch einfach rausgehen. Den habe ich schon anscheinend. Ich meinte Viecher, die länger dabei sind, ähm geben mehr Geld. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist der Walzer. Most OP Attack in diesem Spiel. Abgesehen von Luftschnitt. Ah stimmt, Bellieber hält ja alles, da muss ich nicht mal mehr Apfel essen. die werden doch echt stark hier oder war das Boss-Status kann auch sein Ich dachte acht wieso habe ich jetzt eben sieben schon was? Ah, sieben, acht ja, stimmt. Wir rushen jetzt ein bisschen hier raus. Das fällt aussieht, wenn wir spawnen, voll geil. Wir dürfen einfach nie einen Monsterraum finden. eine interessante Konstellation. Nein! Also sie die Schleimfalle. Ich sollte jetzt meinen Max-Cafe noch ein bisschen erhöhen. Ich bin mir gerade zwei. ein. Ich das es tot, Mann. Ach, sind jetzt alle hier. Nice. Dann wird ein bisschen eine größere, eine kleinere Party. Alle verhauen den. Komm, ist er da? Eigentlich voll asi. Arschloch. Keine Chance. Aber mal da gehört zu mir. Zulegend nicht mehr. Bin ich doof. Also, ich habe eine Liste jetzt offen. Nidoran haben wir alle. Auch wenn Explosions- ein gutes, aber ne. Nidoran weiblich, Nidorina und Nidoqueen haben wir sogar beides. Nein. Nice Cash. Taubsi habe ich auch alle, ziemlich sicher. Taubos, Tauboga, Taubsi. Jetzt, das Das ist jetzt interessant. Finde ich bin voll geil, dass ich das kriege. Ähm, muss hier hin. Ja. Hab ich eine Raub hier eigentlich? Nö. Bonita, ja! Oh. Nita. Wir einen Kalopper, habe ich nicht. Nein. Momfaxo, das finde ich voll geil. Guck mal, wo das reinkommt. Ja. Ja, bitte. I want it jetzt gibt's wieder Cash und alles Scheiße rundum. Ja, wir kommen trotzdem nicht auf den nächsten Rang hoch, so wie es aussieht. Aber ich muss B gedrückt halten, dass er durchskippt. Ah ja, was? Ich hab A gedrückt deswegen ging's. Das reicht nicht ganz hoch, knapp nicht, aber es reicht nicht. Oh? Okay, ich habe nicht gerechnet dass über 200 kriegen. Nice, Boah, nur die Sammelbox wird nicht größer. Schade. Cool. So, das reicht dann auch für heute mal für mich. Wir speichern. Und ich beende den Stream. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.